Hans führt ein kleines Unternehmen. Er ist richtig gut in dem, was er tut. In manchen Teilen ist er sogar besser als viele andere. Hans sucht Mitarbeiter und Kunden. Aber diese sehen nicht, wie gut sein Unternehmen ist. Dabei hat er einen neuen Laden, eine Homepage und macht auch Werbung. Ebenso wie viele andere auch. Dann hat er eine Idee. Er betrachtet sein Unternehmen einmal neutral und stellt fest, von außen betrachtet sieht sein Unternehmen aus wie viele andere auch. Die wesentlichen Unterschiede zu seinen Wettbewerbern sind nicht wirklich zu erkennen. Das Unternehmen wirkt irgendwie profillos. Es unterscheidet sich nicht. Da muss etwas passieren. Hans hört von Leivand Marketing und von deren Erfolg mit anderen in der Region. Dort ist man auf die Positionierung von kleineren Unternehmen spezialisiert und konzentriert sich ganz auf Hans und seine beste Lösung. Mit Hilfe von Leihwand Marketing bekommt sein Unternehmen ein eindeutiges Profil und positioniert sich ab sofort klar gegenüber den Wettbewerbern. Bereits nach kurzer Zeit trifft Hans mit einfachen alleinstellenden Botschaften und dem passenden Vorgehen in Kommunikation und Werbung mitten in seine Zielgruppe. Plötzlich erhält er die Aufmerksamkeit, die ihm gefehlt hat. Sein Unternehmen ist jetzt für Kunden und Mitarbeiter attraktiv geworden. Man möchte bei ihm Kunde werden und bei ihm Mitarbeiter sein. Hans fragt sich, warum er nicht schon viel früher Kontakt mit Leihwand Marketing aufgenommen hat. Leihwand Marketing, Unternehmensmarketing, Kundenmarketing, Personalmarketing. Falls Sie nicht so lange warten möchten wie Hans, rufen Sie jetzt an 07131 206 8200.